Ja, um natürlich erfolgreich zu sein bei YouTube Videowerbung, erstmal ein Video haben, das ich hochlade zu den wichtigen Keywords, die ich recherchiert habe, das ist mal Punkt 1, Titel, Beschreibung, Keywords hinzufügen. Dann Punkt 2, das Video möglichst kurz halten, was ich mache. Dadurch ist die durchschnittliche Wiedergabedauer sehr gut. Das heißt, möglichst viele schauen sich das dann auch bis zum Schluss an. Dann Video-Ads schalten. Bei den Video-Ads ist zu beachten, es gibt zwei Hauptformen. Das eine ist In-Display, das heißt, das Video wird als vorgeschlagenes Video überall publiziert oder auch in der YouTube-Suche. Dort Fokus legen auf das Thumbnail, also das Bild, was, das Beispielbild, was angezeigt wird. Bei der In-Stream-Werbung Fokus auf die ersten fünf Sekunden. Das ist also die Videowerbung, die vor einem anderen Video, äh, Video kommt und natürlich nach fünf Sekunden übersprungen werden kann. Das sind so ja, meine Tipps, wo ich sage, auf die muss, muss unbedingt geachtet werden.